Hier diese Aufgabe Nummer 3, was hier mit Nummer 3 steht, halt. Bitte lesen und zu lösen versuchen. Pause klicken und einmal gemacht. Was ist jetzt das Wichtigste hier? Zu verstehen, dass dieser Prozentsatz mit dieser Zahl direkt nichts zu tun hat. Das bezieht sich auf die Zimmer, die gebucht werden. Und das bedeutet jetzt hier beim ersten Beispiel können wir jetzt die Binomialverteilung benutzen. ja es gibt zwei Möglichkeiten, gebucht, abgebucht oder nicht. Ja. Abgebucht oder nicht. Und in diesem Fall äh, brauchen wir jetzt die Binomialverteilung. Und hier haben wir 85 Zimmer, die gebucht wurden. Diese Zahl muss man benutzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eins davon. Abgebucht wird, ist 4,7%. steht hier. Und was wir tatsächlich brauchen, ist, dass zumindest zwei abgebucht werden. Was bedeutet das? Wenn zwei abgebucht werden, dann bleiben insgesamt 85 minus 2, 83 gebuchte Zimmer. Das Hotel ist nicht besetzt. Gleiches gilt, wenn drei abgebucht werden oder vier abgebucht werden. Fünf. die Wahrscheinlichkeit, dass 1 abgebucht wird, ist 4,7 und hier sehen wir die Wahrscheinlichkeiten, dass eine verschiedene Anzahl von Zimmern abgebucht wird ja? also ab 2, mindestens 2, müssen abgebucht werden, damit das Hotel nicht überbesetzt wird und wie viel ist diese Wahrscheinlichkeit? 91,32% das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Hotel nicht übergebucht wird was wir brauchen ist, überbesetzt Entschuldigung. Was wir brauchen ist die Gegenwahrscheinlichkeit, also 1 minus diese Wahrscheinlichkeit hier, also das ist dann so ungefähr 8, sagen wir mal 6, 8%, 6, 7%, ja. Die Gegenwahrscheinlichkeit. Wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, also dass das Hotel überbesetzt besetzt wird, wenn 85 Zimmer gebucht werden? Die Antwort ist, 8, 67%. Prozent. Noch einmal 1 minus 0,9133, also 8,67 Wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau bzw. höchstens drei Zimmer leer bleiben? Also das, also es bleibt immer noch 85 gebuchte Zimmer. 4,7 Wahrscheinlichkeit Prozent Wahrscheinlichkeit, dass ein Buch ein Zimmer ein Buch abgezimmert wird, ein Zimmer abgebucht wird. Und wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, also dass drei Zimmer leer bleiben? In diesem Fall werden genau fünf abgebucht. Also 85 minus 5, dann bleiben 80 Zimmer, die besetzt werden, von 83. Also das bedeutet, es bleiben genau drei leer. Und wie viel ist diese Wahrscheinlichkeit, dass genau 5 abgebucht werden? Die steht hier, nicht da unten. ja das ist Prozent, also fast 16%. Ja? Diese Wahrscheinlichkeit, dass genau 3 Zimmer leer bleiben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 3 Zimmer leer bleiben, ja, ist all die Wahrscheinlichkeit hier darunter. Die wird hier schon addiert. Das ist 78,9798% ungefähr. Gut, und damit haben wir auch diese Aufgabe gemacht. Danke sehr.